Hallo, mein Name ist Meriem, ich arbeite im Altersheim Büro aus AGS und ich zeige dir heute meinen Alltag. Komm mal mit! In meiner Ausbildung AGS pflege ich Leute, pflege, sie unterstützen und mit ihnen Zeit verbringen. Wenn du die Lehre aus AGS anfangen solltest du Freude an Arbeit haben, einfühlsam sein und Freude an Menschen haben. Am liebsten in meinem Beruf verbringe ich mit den Bewohnern zusammen Zeit, ihnen ein Lächel ins Gesicht zu zaubern und mit meinem Team zusammen schaffen. ich finde, cool, an unserem Betrieb ist, dass der Bahnhof so nah ist. Es ist ein Umbau und darum hat es eine Stimmung. Das finde ich finde, an meiner Lehre ist, dass wir neben der Betreuung auch medizinische Sachen anschauen und auch lernen. In meinem Betrieb gefällt mir das Team. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, der Betrieb modern ist und das Verhältnis mit den Bewohnern. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, kannst du doch gerne bei uns im Altersheim bewerben. Wir freuen uns auf dich.